Willkommen zur 21. Folge des Let's Play Civilization 3. Ich bin der mitgezwitschert und wir sind im Krieg und zwar mit Engländern, Russen und Franzosen gleichzeitig. Und wir sind massiv dabei aufzurüsten, aber, ganz großes Aber. Hier in dieser Region haben wir echt arge, eine arge Menge an Feinden, die sich hier sammeln und äh, die uns angreifen wollen. Vor allem tun sie hier eines, sie machen die ganzen Straßenverbindungen kaputt. Und das, äh, kommt mir auch, das macht mir auch zu schaffen dadurch, dass ich so natürlich die Ressourcen nicht mehr bekomme, die ich hier in diesem Bereich ähm, bisher erwirtschaftet habe. Genau. Ich gucke jetzt mal eben nebenbei, ob die die Städte hier wieder. Okay, ist schon alles in Ordnung. Hab ich überall schon mal reingeguckt. Ja. Gut, dann fahren wir fort. Mit den Einheiten werden wir hier runtergehen und die Russen angreifen. Die Kavallerien werden hier nach oben gehen. Und hier sieht es schon mal ganz gut aus. Natürlich auch als erstes ein Gericht. Hier wollte ich noch eine zweite Stadt bauen. Ihr könnt ja hier auch eine Stadt bauen, aber ich glaube, das ist vergebliche Mie Mü Liebesmüh, auf einer Eisfläche zu bauen. So, die Einheiten werde ich hier jetzt warten lassen. Diese soll sich eben generieren. Regenerieren. Auch ein Siedler. Achso, der ist jetzt hier runtergereist, um sich zu schützen. Okay. <lacht> Plötzlich wollen sie Frieden mit mir. Aber ich habe gerade massiv aufgerüstet. Irgendwie... Bin ich jetzt nicht so daran interessiert. Not a chance. Ja, Theologie kriegt ihr aber nicht von mir. Oder kriegt ihr das doch von mir? wäre natürlich schön, wenn ich diese Einheiten loswerden könnte von den Engländern. The English is our cavalry. Ihr ja, habt mir schon so viel kaputt gemacht, dafür muss es Rache geben. revenge revenge Da ist der Hafen fertig, jetzt bin ich hier mit allem fertig, okay, ich könnte das Shakespeare Theater bauen, das dauert auch vergleichsweise wenig mit seinen 27 Runden, geht, verweist, geht vergleichsweise schnell, wollte ich, da, wollte ich sagen, äh, ich baue hier erstmal noch so einen Musketman, weil der hat bloß eine Verteidigungseinheit, das muss ja nicht sein. mit den Einheiten mal auf den Berg gehen Noch einen zweiten Musketman. Und dieser kommt hier nach oben. Das ist ein schlechter Standort für eine Stadt Ich werde jetzt erstmal hier weiter gucken, was kann ich denn hier noch angreifen Ich hier den Bogen stützen damit kann ich den Krieger fertig machen irgendwelche weiteren Möglichkeiten sieht es erst einmal nicht so gut aus Bevor ich mit diesem Schiff hier weiterfahre, und den zwei Siedlern, werde ich mal gucken, wie es hier mit den Inseln ausschaut. Hier sind nämlich welche. Da bin ich schon bei einer gelandet. Oha. Okay, jetzt wurde mir tatsächlich eine Stadt geklaut. Eine sehr kleine, von daher nicht so schlimm. Und eine weitere Stadt... den Marktplatz gebaut. So, jetzt haben wir Magnetismus entdeckt. Ähm, wir sind jetzt in der Lage, über Hafen, quasi über Häfen, ähm, Städte zu verbinden und Rohstoffe zu transportieren. Und und so Karavellen, die können auch den Ozean sicher umsiedeln, umfahren, umschiffen. So ist das richtige Wort. So, außerdem sind wir jetzt in der Lage, ähm, in der Industriezeit weiter zu forschen. In der Zeit der Industrialisierung. Jetzt werde ich erstmal schauen, was jetzt hier sinnvoll ist, ähm, als nächstes zu erreichen. Sind hier am Anfang leider überhaupt keine Einheiten. Okay, hier bei Nationalismus gebe es den Riffle der dann quasi meine... Ähm, mein... wie heißt denn der? Hier diesen einfachen Schießtypen ersetzt. Wo ist er denn überhaupt? Ich sehe jetzt gar nicht, ach hier, genau, den Musketman, der wird dann ersetzt durch den Man. Das ist doch gar nicht so schlecht. Also werde ich jetzt mal Nationalismus erforschen, auch wenn mir das innerlich widerstrebt. Wir sehen, unsere Städte werden hässlich und haben qualmende Schornsteine. Und wir bekommen auch gleich Nationalismus geschenkt, weil wir ja das neue Zeitalter erreicht haben. Und Nationalismus kann Mobilize for War. Ach so, ähm, die Staatsform nehme ich an. Ach so. Mobilize Economy for War. Okay, es gibt einen Mobilization Button. Dadurch gewinnt man oder bekommt man schneller Einheiten. Okay, was machen wir als nächstes? Was lernen wir als nächstes? Chevaliery brauchen wir im Grunde nicht. Das erforschen wir dann irgendwann so mit, wenn es gerade sein muss. Ja, Kommunismus ist eine ganz nette Staatsform, so als Upgrade zur Monarchie. Aber da könnte ich auch gleich Demokratie nehmen. Also zumindest, wenn ich wieder im Frieden bin. Jetzt wäre es natürlich äh, die geeignetere Staatsform. Schienen werden nicht schlecht. Dann kann ich also mit Arbeitern Schienen produzieren. Schienen sind in der Lage... Ähm, Städte halt noch schneller zu verbinden oder besser zu verbinden, sodass Einheiten über Schienen von der einen Karte bis zur anderen Seite der Karte in einem Zug sich bewegen können. Also äh, über Schienen werden halt keine Züge verbraucht. Nicht Züge im Sinne vom, von der Bahn, sondern Züge im Sinne von diesem Spiel zu Zügen. Außerdem kommen ich Kohle hinzu. Ja, das lässt sich natürlich im Krieg auch ganz gut gebrauchen. Das Negative ist, dass mir dann die hängenden Gärten hier verloren gehen. Ich werde das jetzt erstmal bauen. Gehen mir halt die hängenden Gärten verloren. Aber das lässt sich jetzt nicht vermeiden. Okay. So, mitten im Krieg. Städte verloren und trotzdem äh, sind meine Leute immer noch so glücklich, dass sie mir meinen Tempel weiter ausbauen wollen. Und da lasse ich mich nicht lumpen. Und mach das doch. Pleite sind wir auch. Mal so ganz nebenbei. Da ist die nächste, nächste Kavallerie fertig. Unsere Arbeiter sehen jetzt auch anders aus und sie arbeiten auch schneller, glaube ich. Ja, und die erste Job von diesen Kavallerien sollte es sein, jener wieder zurückzuerobern. Die Einheit sollte sich eben regenerieren. Unsere Bevölkerung sieht nun anders aus, wie wir sehen. Okay, wenn ich die, den Masked jetzt wieder zurückhole, kann ich hier als nächstes erst einmal den Marktplatz bauen. Scheiße, das war jetzt auch so nicht geplant. Und das war auch so nicht geplant. Aber da ist es nicht schlimm, weil da rennen keine Feinde rum. So, der Siedler gut festsetzen. Gut, den Arbeiter. Die Arbeiter kann ich auch aktivieren und automatisieren. Du kommst zurück. muss ich noch die Ordnung wiederherstellen Die Universität sieht jetzt anders aus, nicht mehr wie so ein griechisches Gebäude, Ich weiß nicht, was das Draft bedeutet. Okay, hier sind jetzt keine Gegner mehr, daher kann ich die Einheiten wieder schneller und automatisiert bewegen. Der muss sich regenerieren. Der restlich, die restlichen Einheiten, mit denen werde ich jetzt so langsam mal bei den Russen einwandern. Da fällen die jetzt die Bäume? Ob das so eine gute Idee ist? Da muss ich gleich mal gucken. Elefanten, worauf laufen die denn? Was ist das hier? Terrainfo. Wald. Dann haben wir unsere Ressourcen. Die Luxusressourcen. Wald und Plains. Hm. Das macht mir schon ein bisschen Angst. Nicht, dass sie hier die Elefanten wegmachen. Das wäre ja super uncool. Na mal schauen. Muss ich mal drauf achten. So, jener gehört wieder mir. Das ist die Frage, wie lange? Noch was zu holen? Die Kanone nutzen? Ach so, die ist schon benutzt? So, mit diesen Einheiten gehe ich jetzt hier von Bord Halt, alle abladen Und du kannst die Gegend erkunden zu erwarten. bewährt sich auf jeden Fall. Okay, einer hat es nicht überstanden. Die Russen wollen mit uns reden. Ja, nö. Ihr habt angefangen und jetzt müsst das ausbaden. Gut. Hier ist die Bank fertig. Ja, dann kann auch diese Stadt übergehen zum zur Kavallerieproduktion. Der hier. Den werde ich gleich noch befestigen. Ich hoffe, ich kriege die Stadt verteidigt. Ja, jetzt hat die äh, dummerweise dieser Barbare mich aus dem ähm, automatischen Laufmodus herausgebracht. Weitere Kavallerie, sehr gut, alles nach oben. du gehst hier zu den russen da ist eigentlich schon ein ganz guter standort aber ich möchte ja gerne das weihrauch haben von daher wäre vielleicht das hier ein sehr guter standort oder hier. Ich muss mal gucken, ob ich es überhaupt noch bekomme. Auch der wird jetzt automatisiert... der ist, hat sich erholt und kann jetzt mit angreifen. Diese Einheit werde ich ja mal hier mit nach Köln holen. Die gleich mit. Der wird automatisiert. Der bleibt festgesetzt. Hier gibt es jetzt auch noch einen, eine Karavelle. Was haben wir hier noch so für Einheiten? Würde ich mal alle aktivieren und automatisieren? wenn ich mal einen einsetzen, um das Dorf zu holen? In der Hoffnung, dass. Dort keine Barbaren drin sind, weil sonst war es das ganz schnell wieder mit dem Dorf. Oha, nur noch ein Lebenspunkt. Zwei. So ein Glückskind. Auch oh, die Kavallerie hat nur noch einen Lebenspunkt. schon ein besserer Standort ja ich habe es mir schon gedacht dass das so nichts mehr wird ja gut dann werde ich hier in das Eck gehen mit diesem Siedler ja, und die Arbeiter unterstützen dort natürlich. Und der wird diese Stadt verteidigen. Hier muss ich mal einen Genau, ein Swordsman wecke ich mal da. Hat er nicht geschafft, das ist schlecht. Dafür hat der andere noch einen Lebenspunkt dazu bekommen. Ich versuche es mal mit dem Longbowman. Der hat es geschafft. nur ein Radius von 1 Scheiße, das war das, das war wieder ein Klickfehler, verdammt Mann, ey sowas nervt also der doofe Kanone kann sich natürlich nicht verteidigen glaube ich zumindest ich kann ja mal an der äh, Zivilklopädie gucken, aber ich glaube die Kanone hat keinen Verteidigungswert das ist jetzt natürlich sofort kaputt genau, Defense 0 ja, wieder ganz großes Kino mit diesem Klickfehler. Super toll. Ja. So, Army First. erstmal eine Weile Überzeugungsarbeit leisten dass ich doch ein ganz netter bin Ja, wie sieht es denn sonst hier aus? Hier haben wir noch einen Longbowman, der kann jetzt hier raus. Und wenn jetzt die Runde noch nicht um ist, kann ich da noch einen Sie ist um, sonst würden hier nicht nicht so viele, ja genau, nicht so viele Feindeinheiten bewegen, wie sie es tun. Hier ist die Universität fertig, fehlt noch ein Marktplatz. Die Armee kann sich hier mal kurz regenerieren, genauso wie die Kavallerie. mal einen Masketman raus und stelle ihn dahin. Ja, langsam wendet sich das Blatt. Klar haben sie jetzt irgendwie ganz schnell eine Stätte von mir eingenommen. Aber meine technologische Überlegenheit zahlt sich halt auch aus. Die Armee ist auch regeneriert, dann geht der Angriff weiter. Oh, die ist ja noch gar nicht regeneriert. Naja, dann geht der Angriff eben trotzdem weiter. Aus irgendeinem Grund habe ich hier einen Musketman Ich weiß gar nicht, wie der da hinkommt Aber ich habe auch einen Siedler Hey Dann baue ich doch hier die Stadt, die ich bauen wollte Ich glaube, die habe ich da hingeschickt irgendwann mal ähm, Wie nenne ich diese Stadt? Ja, das ist wieder nicht so einfach kann ich denn diese Stadt jetzt nennen? Ich habe jetzt echt... Langsam gehen mir die Namen aus. Gibt es noch deutsche Städte? Habe ich schon meine eigene genommen? Anscheinend nicht. Naja, dann ist das wohl Potsdam. So, und hier wird natürlich als erstes ein Courthouse gebaut. Und der kann hier gleich mal Straßen bauen zu den tollen Ressourcen und hier war doch noch so eine Insel, genau hier, hier ist ja jetzt inzwischen alles vollgebaut, daher fährst du jetzt zu dieser Insel. fertig. Als nächstes den Marktplatz. So, dann hat sich doch hier, unten tut sich auch was. Jetzt ist es doof, dass ich den schon da hochgezogen habe. Jetzt könnte ich noch angreifen. Den ziehe ich mal hier runter. die verteidigen Köln sehr gut. So, und jetzt kommt die ist die Frage, ob hier Barbaren drauf sind oder ob ich Glück habe? Ja, habe ich Glück gehabt und etwas Gold bekommen. Das ist auch schön. Kavallerie kann schießen. Einerseits kann sie fliehen und andererseits kann sie schießen, während andere Einheiten vorbeiziehen. Also die Kavallerie ist schon echt ein starkes Ding. baue gerade noch massenhaft mehr. Und jetzt können wir auch Eisenbahnen bauen. Schauen wir mal, ob ich auch gleich Kohle habe. Wenn ich nämlich Glück habe, dann liegt ein... Äh, oder liegt Kohle auf, äh, Bereits auf mein... Von, von mir Gebiet... Ge Ge von mir eroberten Gebiet... Hm? Und dann hätte ich die Ressource auch gleich. Die Ressource brauche ich zum Beispiel, um solche U-Boote zu bauen, aber das habe ich jetzt auch nicht vor. So, wie ist das große Bild der ganzen Sache? Ja, jetzt werde ich mich erstmal darum kümmern, dass ich hier die, äh, das Krankenhaus bekomme, weil ich nämlich dann äh, mit dem Krankenhaus äh, Städte über zwölf ähm, Bevölkerungseinheiten wachsen lassen kann. Das ist quasi so das zweite Aquädukt. Das ist jetzt noch nicht die richtige Stelle zum bauen. Oder eigentlich ist sie doch ganz gut. Oder vielleicht hier einer statt und hier oben eine andere. Das wäre doch optimal. Gut, dann war ich hier die erste. Ja, und ich glaube, die automatisierten Arbeiter werden jetzt auch relativ fix dafür sorgen, dass ähm, Eisenbahnstrecken gebaut werden. Ich werde jetzt mal gucken, ob meine Elefanten noch da sind. Es sieht danach aus, aber die, hat, die haben sich hier auch verzogen, weil eine französische Einheit hier ankam und mich bedroht hat. So, und mit dir geht's hier oben hin ja jetzt ist als nächstes dann Peters T Petersburg dran natürlich wieder zuerst mit der Armee weil die jetzt so viele Lebenspunkte hat So, was haben wir noch für starke Einheiten? Ja, Longbowmen sind stärker im Angriff, also versuche ich es mit dem. Ja, Kiew hat auch einen weiteren, eine weitere Cavalry gebaut, die ziehe ich auch gleich mit rüber. Und Köln auch. Ich glaube, Köln hat aber noch nicht alles fertig gebaut hier. Deswegen werde ich jetzt mal dazu übergehen, hier einen Marktplatz zu bauen. Köln hat er erstmal auf Verteidigung gesetzt. Ich glaube, einer Verteidigungseinheit wäre erstmal noch cleverer vor dem Marktplatz. Ja, mit, denen, mit dem ziehen wir gleich mal. Gut, diese Truppen sind hier schon gut zerschlagen können wir gleich mal den Angriff planen den Gegenangriff vielleicht auf Bordeaux Diese Einheit ist nun eine Elite-Einheit. Das finde ich ganz hervorragend. Auch du wirst automatisiert. Okay. Können sich auch erstmal regenerieren. Und wir greifen weiter St. Petersburg an. Erst einmal mit dem Longbowman. Den habe ich leider verloren. Ja, jetzt habe ich nur noch die Swordsman Ich hoffe, die schaffen das. Und sie schaffen es tatsächlich. Sehr gut. Damit habe ich auch St. Petersburg geholt. Jetzt werden mir die Russen wahrscheinlich gleich Frieden anbieten. In welche Stadt ist jetzt eigentlich ihre Hauptstadt gegangen? Aha. In diese also. Ja, Gut. das ist nicht so cool dann kommen wir erstmal raus gibt es noch einen Resistor Automatisierung futsch. Rostock muss ich mal gucken. Dass ich mich um die Stadt kümmere. Vielleicht einen Hafen zuerst ganz gut angebracht. Obwohl, die wächst schon schnell genug. Oh, die Armee muss auf jeden Fall jetzt regenerieren. Ja, und wie wir sehen, hat uns dieser Krieg doch gar nicht so viel Ärger gebracht. Also natürlich auf den ersten Moment schon, weil wir haben Jena und Köln verloren. Jena haben wir inzwischen zurückerobert. Köln steht leider noch aus. Ich hoffe, das packe ich demnächst. Um, aber für dieses Let's Play soll das erstmal genug gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei.